Hallo ihr fantastischen Leute und frohe Weihnachten! zwar etwas verspätet, aber ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage gehabt. Wobei, einen Feiertag haben wir ja noch, wenn das Video hier erscheint. Deswegen auch etwas früher als gewohnt. Und ja, ich wollte mal in bei quält sich so ein bisschen Feiertagsstimmung noch verbreiten. Und habe mir überlegt, hey... Schlechte Weihnachtsspiele gibt's doch bestimmt. Und, ähm, na gut, ich habe so ein bisschen recherchiert. Es gibt einige schlechte Weihnachtsspiele, natürlich. Aber ich habe gesagt, okay, Kevin allein zu Hause, das ist ja eigentlich so ein Weihnachtsfilm, ne? Und äh, da gibt es ja auch schlechte Spiele. Also habe ich mir jetzt da mal einen rausgekramt, und zwar die NES-Version. Das Spiel ist äh, für den Gameboy erschienen, für das NES und für das Super Nintendo. Für Super Nintendo hat es bei Game FAQ, das ist ja immer so meine Adresse, wo ich äh, mich immer informiere, wie gut oder wie schlecht so ein Spiel so ungefähr ist. Und da war die NES-Version eigentlich die sch am schlechtesten bewerteste, äh, Bevor besonders stand, äh, herausgestochen, dass es sehr repetitiv ist. Aber ich würde sagen, gucken wir mal rein und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gehabt. Ja. Wir sind Kevin. Okay. Ich kann schon mal nicht springen. Oder erwischt. Okay, gut. Ich muss irgendwas machen und die Red Bandits oder die, die nassen Banditen, wie heißen die auf Deutsch nochmal? Ich glaube, da heißen sie auch Red Bandits, oder? Das, äh. Okay, ich wurde wieder gefangen. Ach, das war's schon. So, ich kann mir diese Taste hier, diese Dinger hier aufnehmen. Mich irritiert es voll, dass ich nicht springen kann. Ach, und mit B kann ich sie quasi ach, die fallenden Stellen quasi, um denen zu erledigen. Zack. So. Also mit A aufnehmen, mit B dann die Fallen hinstellen. Okay. Sollten wir hinkriegen. Aber was muss ich hier machen? Oh, die kommen aber auch sau schnell an, ne? Und ich muss immer von vorne anfangen. Okay. Was ist jetzt eigentlich mein Ziel? Ich muss mich hier wahrscheinlich irgendwie verschanzen. Okay, Treppe kann ich hochgehen. Grafisch, okay, mein Gott, ne? Man kann nicht zu viel erwarten. Aber ich würde sagen, sie haben es zumindest einigermaßen perspektivisch versucht hinzukriegen. Und schon wieder. Da werde ich schon wieder in die Ecke gedrängt. Okay, ich muss Fallen einsammeln, um die denn zu erledigen. Um, denke ich mal, irgendwo hinzukommen. Äh. Es ist relativ eintönig, würde ich sagen. Hier, zack, ich nehme die halt auf. Zack, da, da, da, da, Dann gehe ich hier irgendwo lang. Die kommen in einen Affenzahn hier an. Und ich muss einfach die Falle richtig hinstellen. Oh, das war knapp. Was ist denn so nervig, dass ich die dann auch absichtlich erst aufnehmen muss, ne? Okay, wollen wir mal gucken. Musik ist okay, würde ich sagen. Und so ganz grob, weil ich das Haus so richtig im Kopf habe, hier mit der Spinne und so weiter, versuchen sie es hier abzubilden, ne? So, jetzt gehe ich hier rüber. Bin ich denn schon geflohen? War es das dann? Ich hätte mir vielleicht den Intro-Screen mal angucken müssen. Ja, toll. Ja, komm. Wollte ich gerade sagen, auf Vertrepp funktioniert das jetzt nicht oder was? So. Tschüss. So. <lacht> Wieso Moonwalk der denn da? <lacht> Aber es ist schade. Eigentlich so, die ganzen ähm, Items, die repräsentieren ja schon irgendwie so ein bisschen die, die Fallen, die auch wirklich gemacht werden. Hier diese Glühbirne wird das hier sein, wo sie dann hier ziehen und dann äh, einen Schlag wegkriegen, sage ich mal. Aber die Animation, äh, wie sie dann quasi ja, sterben, ist es ja nicht. Also. Ne, ähm, okay, hier geht's nicht weiter. Ach, hier kann ich hochklettern. Okay, was ist jetzt Ziel des Spiels? Ist es jetzt wirklich Ziel des Spiels, es möglichst lange auszuhalten oder? Oh no, okay. Ähm, ich bin so etwas verwirrt, was das Ziel des Spiels ist. Okay, Score, Time Left. Oder muss ich wirklich nur immer im Kreis rennen und möglichst lange durchhalten? Weil diese winkenden Dinger da sind ja eigentlich jetzt nicht meine Ziele, sondern es sind da, wo ich die mit der Falle erwischt habe. Und da steht Left. Nein, das kann nicht sein. Entschuldigung, dass ich gerade etwas überlege, aber das kann nicht sein. Time Timelift 1815. Es ist wirklich das Ziel des Spiels, jetzt 20 Minuten da im Haus rumzulaufen und das durchzuhalten, oder? Weil wenn ja, wäre es... Sehr faul. Sehr, sehr, sehr faul. Oh, shit. Okay, ich kann sie so auch wieder, wenn ich sie quasi aus Versehen ausgelegt habe, kann ich sie auch wiederholen. Okay. Aber dann ist es ja noch schlimmer als die super nintendo version Die habe ich jetzt auch jetzt nicht aktiv gespielt. Aber ich meine, da muss man ja so die ganzen Wertgegenstände vor den Banditen in Sicherheit bringen und so weiter. Aber wenn das hier wirklich nur am Kreisrennen ist... Fallen auslegen, wovon man anscheinend immer nur zwei tragen kann, wenn ich das hier richtig interpretiere. Dann ist das irgendwie schon... Jetzt nicht so spannend, sage ich mal. Puh, das war gerade knapp. Und vor allem, die Fallen sind ja alle die gleich, ne? Muss es wahrscheinlich ja wirklich echt nur im Kreis rennen? Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein. So primitiv kann das Spiel doch gar nicht sein. Ne? Schöne Feiertag und hier schön ne? die Strümpfe und so, das sieht ja alles ganz gut aus. Aber es kann doch nicht das Spiel sein. Aber anscheinend schon. Punkte, Anzahl und Zeit. Und das ist halt die Karte, die so ungefähr, wie gesagt, das Haus der McAllister's, ne, hieß so, McAllister, ne? Ich habe letztes erst den zweiten Teil auf Netflix geguckt, deswegen McAllister's, meine ich, meine ich. Ich muss meinen ersten Teil nochmal gucken, aber stell euch mal vor, ähm, also Kevin Allein zu Haus war sogar der erste Kinofilm, den ich als Kind jemals im Kino gesehen habe, ne? Deswegen habe ich den zu dem Film natürlich schon einen bestimmten Bezug und dann stellt dir mal vor, okay als Kind habt ihr den Film gemacht, ne? Weil hat ja jeder gemocht, weil guter Film, logischerweise, und dann, ihr habt kein NES, äh, Super Nintendo, sondern nur ein NES und dann kommt hier so eine Grütze raus. Jungs und Mädels, also Steuerung geht in Ordnung. Aber ich laufe doch jetzt hier im Prinzip nur das verkackte Haus rum. Versuche genügend Fallen einzusammeln und drücke im richtigen Moment auf B. Ha! Mal gucken, ob es jetzt irgendwie kommt. Weil ich muss ja jetzt Zeit durchhalten. Ich schätze mal, ich verschatze mich jetzt hier einfach mal so taktisch. Ne, Taktik Panda. Im Baumhaus. Und guck, wo sie kommen. So, da oben nämlich. Weil ich muss ja theoretisch ja nur Zeit aussitzen. Deswegen, ich muss ja gar nicht hier ständig hier rumrennen. Jetzt gehen wir mal hier runter. Ah, es hat sie nicht eingekesselt. Aber man sieht ja auch gar nicht, wo sie sind. Okay, das kann man sagen. Das ist logisch. Logik, ne? Aber... Das ist doch kein... Das war ja damals, gab es ja keine Budget-Spiele oder sowas. Das war ein Vollpreisspiel, Freunde. Vollpreis. Ich glaube, selbst als Kind hätte ich damals nur maximal 5 Minuten Freude gehabt. Einfach so starten wir noch, aber das, das scheint es zu sein. Also als ich jetzt auf Game GameFAQ gelesen habe, es sei repetitiv. Und eintönig. Habe ich gesagt, so, ja, gut, das sind viele Spiele der Zeit. Komm. Ach komm, ich habe keinen Bock mehr. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Äh, habe ich mir gedacht, ach komm, so schlimm kann das doch gar nicht sein. Entschuldigt für die etwas kürzere Folge heute, aber ihr seid wahrscheinlich eh voll gefressen vom ganzen Weihnachtsessen und so weiter. Ich hoffe, dieses etwas Festliche hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.